Hallo und herzlich Willkommen zum Rundgang in der erba -Bibliothek. Wegen Corona gibt es den heuer im Videoformat. Und zur ersten Orientierung, wir stehen hier im Innenhof des erba der Uni Bamberg und machen uns jetzt mal auf den Weg in die Bibliothek. Bei der Erba-Bibliothek gibt es eine Besonderheit neben allen anderen Bibliotheken. Das ist nämlich die einzige, die vollständig 24 Stunden geöffnet ist. Und um reinzukommen in das Gebäude, brauchen Sie Ihren Studierendenausweis. Und wir können unsere Karte jetzt, unseren Studierendenausweis an das Lesegerät dran halten. Und die Tür würde sich öffnen. Jetzt sind wir aber gerade tagsüber unterwegs, das heißt gerade ist die Tür sowieso offen. Als nächstes finden Sie dann im Eingangsbereich so einen Desinfektionsmittelspender. Wir bitten Sie, sich da einmal die Hände zu desinfizieren und dann geht es weiter Richtung Bibliothek. Bevor wir reingehen, noch ein kleiner Blick auf die Buchrückgabekästen. Wenn Sie Bücher zum Zurückgeben haben, können Sie die hier auch rund um die Uhr in die Kästen einwerfen. Um jetzt in die Bib zu kommen, brauchen Sie ebenfalls Ihren Ausweis und den halten Sie hier an dieses Lesegerät. So, beim Reinkommen ist ganz wichtig, Achtung, nicht vergessen, Genau, ein kurzer Blick auf unseren Besucherzähler. Wir haben insgesamt 15 freie Plätze momentan im Angebot in der erba und wenn die alle belegt sind, dann darf niemand mehr weiter reinkommen, eben einfach um die Abstandsregeln zu gewährleisten. Es gibt ein Abholregal, nämlich dann, wenn Sie sich Bücher aus anderen Teilbibliotheken bestellt haben oder welche vorgemerkt haben, dann können Sie sie dort abholen. Und jetzt schauen wir uns erstmal oben um. Und da haben wir eine, einige Leseplätze, natürlich auch Literatur. Und hinten rechts im Eck gibt es einen Buchscanner. Wenn Sie einen USB-Stick mitbringen, können Sie sich dort selbst Teile von Literatur einscannen und digital speichern. Und wir werfen einen kurzen Blick in unseren Zeitschriftenraum. Hier gibt es einmal die losen Zeitschriftenhefte des aktuellen Jahrgangs und auch hinten die gebundenen Zeitschriftenbände. Nicht wundern, wir haben natürlich noch viel mehr aber das Ganze dann in digitaler Form als E-Medien. In der Erba sind die Bestände nach Fachclustern aufgestellt und im ersten Stock befindet sich die Informatik. Wir schauen jetzt aber wieder nach unten und werfen einen Blick noch hinten in die Ecke zum Kopierraum. Hier stehen ähm, Multifunktionsgeräte, über die Sie kopieren, scannen und auch drucken können, wenn Sie was vorher hochgeladen haben. So, Da haben wir hier die Musik und weiter vorne geht es zur Kunst und ganz hinten dann die Kommunikationswissenschaft. Da schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben immer die Semesterapparate. Das sind die Bücher, die für die Lehrveranstaltungen von bestimmten Dozierenden ganz besonders wichtig sind und deswegen alle kumuliert am Regal stehen. Und dann gibt es die Lehrbuchsammlung mit Grundlagen, Lehrbüchern für jedes Fach und den Freihandbestand. Und wir haben uns jetzt einen Zettel mitgebracht und wollen uns noch zwei Bücher heute ausleihen. Das heißt, man kann immer nach der Regalbeschriftung gehen und dann brauchen wir die Signatur, um das Buch am Regal zu finden. Am besten schreibt man sie sich immer vorher raus. Jetzt haben wir hier im Beispiel ein rotes Exemplar erwischt, ein 65er uns aufgeschrieben, das 61er daneben ist nochmal das gleiche Buch, nur ein anderes Exemplar und das wäre ausleihbar, das erkennen Sie an dem roten Aufkleber, deswegen am besten immer die Bücher ohne roten Aufkleber nehmen, die dann auch vier Wochen ausleihbar sind. Unser zweites Buch ist eins aus der Lehrbuchsammlung, erkennbar an dem gelben Sticker, auch vier Wochen ausleihbar. Sie sehen, da gibt es immer mehrere von einem Buch, von einem Werk. Und jetzt gehen wir zur Ausleihe. Das heißt, wir drücken einmal auf Ausleihe, müssen dann den Studierendenausweis wieder scannen, legen den auf das Lesegerät drauf. Dann brauchen wir unser Passwort. Das ist bei Ihnen allen voreingestellt, Ihr Geburtsdatum in vierstelliger Form, das heißt nur Tag und Monat. Und dann können wir die Bücher auf das Lesefeld drauflegen. Checken nochmal, sind es die gleiche Anzahl Bücher auf dem Bildschirm wie auch auf dem Lesefeld. Und wenn das passt, können wir klicken Fertig. Und das war's. Wir sagen jetzt also Dankeschön, dass Sie uns auf unserem kleinen Rundgang gefolgt sind und freuen uns, wenn Sie dann mal selbst in die Web kommen, sich bei uns umschauen und gern auch zum Lernen da dableiben. Viel Erfolg beim Studienanfang!